Hallo, klicke auf! Klicke auf! Bitteschön! Machen wir dem Döner bitte! Einen ein Döner! Planende Grüße! Grüßen! Jo! Viel Fleisch, ja. Jo, haut drauf! Und komplett alles nein! Hau halt drauf! Wie viel Schaf, alles nein! Hau halt drauf! Alles klar, ist ein Gang, gell? Eh. Paschier! Hat Dank! Ja, bitte! Sie mitnehmen oder hier? Also. Mitnahme! Jo! Geht was? Eh. Komm noch was zu! Nee! Mhm. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Ekrem Toprak. Ich mache Döner-Kebab. Wenn haben Sie Hunger, kommen Sie vorbei. Ich mache für euch Döner. Ich freue mich, wenn Sie vorbeikommen. Danke. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Ekrem Tobrach. Ich mache Döner Kebab. Wann haben Sie Hunger, kommen Sie vorbei. Ich mache große Döner für euch. Ich mache Döner, Pizza, Durim, Nudeln und Salat. Ich freue mich, wann kommen Sie vorbei. Danke. Ja? Döner? Ja? Bestellen? Ja? Drei Döner? Ja? vier Durum, drei mal Nudeln und zwei Pizza Salami und eine Pizza Schinken, ja, und eine Hawaii, ja, kommt noch was zu, nur alles, bitte, halb Stunde, alles klar,